Einen wunderschönen guten Morgen. Heute geht es um App Up Store Apps, die Apples Shortcuts App zuarbeiten. Sie beispielsweise um neue Actions erweitert oder Automationen ermöglichen, die nicht von Haus aus möglich sind.